Herzlich Willkommen, World of Warcraft Shadowlands, immer noch mit Rachel. Schön, dass ihr reinschaut, schön, dass ihr dabei seid. Welt betreten, aber ganz schnell hier. Pause. Wie geht denn das, Pause? Das muss ich hier drücken, irgendwo mit der Maus. Jetzt dauert es wieder Stunden. Können wir ja schon mal Däumchen drehen, Kaffee haben wir ja, nee Kaffee habe ich nicht, Wasser habe ich, ähm, ja, ist ja, sind wir ja bestens versorgt, um die Wartezeit jetzt zu überbrücken, mit Blödsinn labern, <lacht> aber jetzt sind wir da. Aufnahme läuft wunderbar. Ich freue mich, dass ihr zuschaut und dass ihr dabei seid. Ey. Hier haben wir unseren Kyrianer. Die Provosten, die, die hier als, ja, die sind hier Mädchen für alles. Die reparieren, die arbeiten hier. Halten alles sauber. Das sind die aufgestiegenen Fraktionen. Oh mein Gott, was für Fraktion will ich mit ihr. Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, ich soll ich soll hier jetzt die Stationen besuchen. Setzen wir uns mal hin. Aspiranten, willkommen zum ersten Schritt auf eurer Reise durch die Bastion. Bei eurem Aufenthalt hier lernt ihr die Tugenden der Reinheit, des Mutes, der Demut, der Weisheit und der Loyalität. Ihr werdet eure sterblichen Makel ablegen zu einem höheren Wesen werden und unsere heiligste und schwierigste Pflicht erfüllen können. Wir werden euch viel lehren, aber sorgt euch nicht. Es ist eure Reise und ihr wählt selbst, wie schnell ihr vorankommen möchtet. Schön. Nun, no, war es das? Okay, gehen wir weiter. Murki. Huh? Murki, was machst du, kleiner Drache? My dragon, my little one. Greetings to everybody. <laughs> Greetings from, to, from Germany, <laughs> Germania. Rein in das Becken. Oh, ah yeah. ja. Das Durchqueren des Schleiers kann traumatisch sein. Erlaubt uns, euch die erlittenen Schmerzen zu nehmen. Oh mein Gott! Das ist ja schön. Jetzt haben Was Sie mir ist die Schmerzen das? genommen? Sieht Kyrianisch aus, aber irgendwie entstellt. Tarisch? Ein Idee. Wie seltsam. Ja. Fahrt fort mit dem Lernen. Wir treffen uns beim Begrüßer. Ja, interessant hier, echt hier. Ja, wir lernen jetzt die ganzen Völker hier kennen. Ich weiß nicht. Ich habe mich eigentlich daran erinnert, dass wir im Schlund waren. Äh, ich glaube, da haben wir ein paar Aufnahmen jetzt entweder dazwischen gelegen. Oder ich glaube, da waren die nicht funktionierenden Aufnahmen. Entweder sowas oder... Ach, Leute. Auf jeden Fall, ja, das sind die Kyrianer. Die gucken wir jetzt an. Wir werden alle Fraktionen kennenlernen. Jetzt nicht mit ihr, ich wollte ihr sie benutzen, um euch einen ersten Eindruck von Shadowlands zu zeigen, damit ich einfach auch mal ein bisschen was über Shadowlands bringe, wenn ich schon so lang. Alle Taten aus eurem früheren Leben werden aufgezeichnet und gesammelt. Andere. Das Archiv enthält sämtliche Historien aller unzähligen Welten der Sterblichen, gesehen durch die Augen von Aspiranten wie euch. <lacht> Wunderbar. Wunderbar. So, das dürfte jetzt die letzte Station sein, hm? so wie es aussieht auf der Karte hier, auf der Map. Ein bisschen größer, dann sieht man vielleicht auch was. Ah ja, und was soll ich hier mal... Ah, die Vesperglocke, der reinen Gedanken. Hör mal auf rund zum Schließen, schießen, murki, schließen. Südwestliche Station besucht, Vesperglocke, der reinen Gedanken. Äh. Vesperglocke, der reinen Gedanken, ein höchst edles Schicksal. Südwestliche Station besucht. Die Vesperglocken der Bastion sind keine gewöhnlichen Instrumente. Ihre Stimmen beleben den Geist und lassen die bedrückenden Sorgen des einstigen Lebens hervortreten. Also ihr hättet es gesagt, klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eier. Nein, mir fällt nur Blödsinn wieder. Ja, da müssen wir abgeben hier. Gestattet mir, euch den Weg zu zeigen. <lacht> Klingeling. Beantwortet Kleis Frage. Also, ich frage euch, warum seid ihr wirklich hier? Wir sind jeder Herausforderung ebenbürtig. Okay, erzählt Kleier, was ihr im Schlund gesehen habt. Jetzt kommt vielleicht wieder Film. Die Weisheit der archon Kyrianer in Diensten des Schlunds sind… besorgniserregend. Was hat das zu bedeuten? Sie spüren wohl, dass ich den Begrüßer aktiviert habe. Warum ist diese Menemeseinheit einheit aktiv? Wir dürfen keine Anima verschwenden! Lebt wohl. Die neue Seele bringt schlimme Neuigkeiten von Kyrianern im Schlund. Wir müssen die Archon verständigen. Ein schweres Schicksal, aber wenn die Richterin es so entschieden hat, ist das nicht unsere Sache. Das waren nicht Gefangene, sondern ergebene Diener. Das sollte eine Audienz rechtfertigen. Es gibt nur einen Weg zu einer Audienz mit der Archon. Folgt dem Pfad des Aufstiegs und erweist euch als würdig. Ja, halt doch mal die Klappe. Das nervt mir jetzt schon, das Geschwätz von der Alten. Na, ich euch an, will ich. Ey, wenn ich denen beitreten muss, dann... nee, will nicht. Verspielen. Den Weg, weil möchte der Archon auf euch annehmen. Ich denke... Ihr kennt den Pfad selbst am besten. Mit ihr, der Blick Schatten. der Archon möge auf euch ruhen. Priesterin bin. Ich mein, wenn ich so Flügel hätte, es täte natürlich ins cool ausschauen, so im Schatten. Ge. Folgt dem Pfad, als ob wir... Schatten. Wir sollten uns aufmachen. Ja, immer müssen wir irgendwo hinlatschen. Nee, Sehr ja schlimm. Können die nicht mal selber ihren Scheißboten Schmarr. Nachrichten übermitteln. Dingsbums. Botengänge. Ich stand langsam. kurz vor der letzten Prüfung, als die Dürre eingesetzt hat. Seitdem ist niemand aufgestiegen. Mhm. Das tut mir leid für deinen Job. Und für die Leute. Unser Reich muss euch makellos vorkommen. Worte können den Verlust nicht beschreiben. Das sieht so schön Wartet, aus. Wartet. Ich zeige es euch. Ja, zeig's mir. Äh, wie? Wo? Was? Wir befinden uns inmitten einer unaussprechlichen Tragödie. Okay, das sieht schon sehr viel anders aus, gell. Wir suchen mein Seelenband Pelagos an der Aspirantenrast auf. Meine Güte. Ach, tut mir echt leid. Jetzt gehen wir zur Aspirantenrast. Ist vernünftig. Ja, die haben Anima-Probleme. Die haben nämlich Coins. Deswegen, das ist wie Gasprobleme in Russland. Man soll sie nie von unserer Ressource abhängig machen, ganz ehrlich. Hey. Vor allem einer, die nicht nachwächst. wie man auf den Scheiß kommt. Ja. Aber die sind ja alle so gescheit bei uns mit Politik, die haben ja alle studiert. Ja. Das ist die Wirtschaft Leute, die Wirtschaft und Politik gehört drin, ist meine Meinung. Und nein, ich halte nicht meine Meinung für die Richtige. Super. Ich tue sie nur frecherweise öffentlich auf YouTube Im Zuge eines Let's Plays, die alle ähnliche Dürre durchmachen, wie wir diesen Winter haben werden, wenn, wenn es uns kalt ist, wenn Leute erfüllen werden und wir nicht mehr das ist lustig, hoffentlich wird es kein schwerer, wenn sie vielleicht wird es gar keiner. Ich brauche ein Ziel. Da wäre doch die, die Klimaanwerbung praktisch, ha? Ja, das politisch werden morgi gar nicht und ich werde auch unter diesem Video keine Kommentare zulassen, Leute, deswegen... Ich will darüber nicht reden auf meinem Kanal. Ihr sollt nur Spaß haben und mal Abstand nehmen von diesem, aber manchmal muss sie halt schimpfen, gell? Ey, was für Vollpfosten hocken da drin, hey, Gierlappen. Okay? Das denke Clayer! ich. Der Archon sei Dank. Hellagos hat das Ritual ohne euch begonnen. Was? Dieser Narr. Wir haben nicht viel Zeit. Pelagos könnte sich bald dem Zweifel und der Furcht ergeben. Beeilt euch! Natürlich kenne ich die Beweggründe nicht, ja. Und ich will da auch niemanden irgendwas unterstellen. Aber es sind seltsame Entscheidungen, die ihr trifft. Ganz ehrlich, was mischen wir in uns in Krieg ein? Gerade die Deutschen hier. Haben wir nicht schon aus unserer Vergangenheit genug gelernt? Könnten wir uns mal einfach neutral verhalten wie die Schweiz? Überlegt sich, wenn... wenn äh anderes Land der EU sich eingemischt hätte, wo damals Ost- und Westdeutschland wieder zusammengegangen sind. Überlegt mal, England wäre einfach zu uns gekommen und gesagt: Nö, ist nicht. Oder sogar Russland hätte das. War ja mal. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist eigentlich jetzt das Gleiche, oder? Ganz ehrlich, mischt euch nicht ein. Manchmal streiten Brüder halt mal miteinander, aber ich denke, die vertragen sie auch wieder. Ein bisschen vergeben und so. Das wäre mal ganz schön. Da sollte man sein Glauben und Nehmen und, und ausleben und nicht... Äh, die sind schwul, die sind lesbisch. Die, haben doch, die sind doch vom Teufel besessen. Was weiß ich, was ich mir alles schon anhören habe müssen. Ich, ich habe gleich so Angst gehabt, dass, dass ich gedacht habe, äh, die, die sind schuld, weil es mir im Leben so schlecht geht. Hm? Das kann es nicht sein. Nicht. Das erste Gebot ist: Liebe Gott vom ganzen Herzen. Und dann gleich als zweites: Liebe deinen Nächsten, wie du zählst. Meine Mutter hat es immer passend ausgedrückt. Ich habe kein Ziel. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das habe ich, glaube ich, schon mehrmals erzählt. Werde ja immer wieder erzählen, was immer wieder aktuell ist und immer wieder in Erinnerung gerufen werden muss. So. um umarmung ja, ich wiederhole mich oft. Es tut mir leid, mein Hund funktioniert immer nicht so ganz, wie es soll. Aber während ich so blöd sind, laber, könnt ihr ja mal hier sehen, wie ich hier kämpfe in Ich habe ja ganz vergessen, Schattenwort Schmerz drauf zu knallen. Hast du ich ich nicht muss um? zuerst etwas anvisieren. Nicht zu fassen. Rachel, Rachel schreit mich hier an über die Kopfhörer. Ich weiß nicht, ich muss das mal ein bisschen, ein bisschen befreien, mein Ohr. Weil sonst... Auchi, Autschi, Und Rutscht mir jetzt nicht der, der Kopfhörer runter. Und ich bin ans Mikro, komm, entschuldige. sozial konzentriert arbeiten also jetzt wenn ich finde hier ich spreche nicht, nicht unter... habe ich auch in meinem Steam ich brauche Accounts mehr als Bild also a Lady never talks when she kills Lady naja Lady net aber Queen Queen passt besser zu mir so eine kleine zicken Queen Ach so, das wird diese meine Frau da, als ich Tut mir leid, meine Liebe. Habe ich die ganz verwechselt. Und du sollst die endlich nochmal heilen. Schatten heilen. Du? Ja, jetzt hast du zu Und das meine ich damit. Schattenpriester ist echte Herausforderung. Die haben nur Stoff an. Die tragen keine Platte, kein Leder. Die haben keinen Schutz außer diesen Machtwortschild. Und Mai wenn er halt nur 640 Schaden absorbiert, dann kriege ich halt den Rest ab und das hat man jetzt gesehen. <lacht> und Verbündete? Ja, wozu hat man Verbündete, wenn man sie braucht? Gell? Sind sie nicht da. Schlimm. Macht jetzt aber auch nichts. Ich spiele euch jetzt lieber allein. Mhm. Äh, manchmal texten sie einen halt dann zu in manchen Spielen, gerade wenn sie in Gruppen sind und miteinander reden. Ja, ich bin da halt etwas... ja hm. Geht in den sel seltensten Fällen bei mir. <lacht> Meine Ohren halten das nicht aus. Ich kann nicht so viel zuhören und labern. Labern, sche labern geht scheinbar, also das ist jetzt so richtig das Spiel hier ein bisschen zu zeigen. Jetzt wiederbeleben geht es hier ja. Also ich muss aufpassen, Schild machen, so wie man das einfach immer gemacht hat. Da zieht man alle, weil dann äh, gibt es ja nämlich die andere mal. Ja, Außerdem brauchen wir einen Schattengeist, macht wieder Schild. gleich schauen, der, der Schattenwatch, nicht abloch, das, das ist Blut. Leute, so, jetzt können wir mal eine Schattenheilung benutzen. Da seht ihr das, wie das geht. Ach, ihr könnt das bestimmt besser als ich alles. Das ist schon lange her, wo ich das gespielt habe. Dankeschön. Schau, da hat mir jemand geholfen, voll lieb, hey. Das sind nur zwei Schattenküste, die helfen. Oh, ich renn mit der jetzt mit Dann machen wir das gemeinsam Braucht sie noch? Ah, da haben wir einen ram -Up. Echo von Adella. Echo von der Adella. Wir gehen jetzt zu Bella. Zu der Adella. Lalalala. Zu zweit mit einer Liebesgöttin. Seht ihr das, was für tolle Errungenschaften ähm, Namen es gibt? Also in meinem anderen Account habe ich maximal. Die Geduldige, die Geduldige und sowas. Also, das ist schon was ganz, was also, Nicht, die äh, Questreihen abgeschlossen haben. Habe Tja, da fehlen immer die Verbündeten bei mir. Weil die kann halt nicht, ich kann nicht so, ich bin nicht so. helft mir! Da fragt man sich, warum spielt die dann. Ihr seid schwach, ihr werdet nie aufsteigen. Ach, das etwas anvisier Reflekt, eure Seele. Wunderbar, das war jetzt echt super. Nein! Nein! Zu zweit. Ich geht's. darf nicht aufgeben! Deswegen, man braucht in diesem Spiel Verbündete, das geht nicht ohne. Das war etwas zu knapp für meinen Geschmack. Danke. Ich fühle mich jetzt viel besser. Und ihr gesund seid das kann man so genießen, also in der Gruppe in einem Raid und dann irgendeinen Boss zu legen und so, wo man sich dann drauf vorbereitet und und Tränke und Heilung und hier und da, es ist schon eine schöne Sache. Aber für mich, wie gesagt, laut wegen meiner Krankheit, das ist ich bin da nicht zuverlässig und das will ich dann auch nicht und das kann ich auch nicht. Ich kann nur spontan sagen, ja, jetzt ich Bock, jetzt kann ich Ohne mitmachen. die sterbliche Seele, wärst du tot. Aber das kommt halt ich in vor. Ich dachte, ich schaffe es Stellen allein, vor, aber ich habe mich geirrt. Weil ich meine Energie halt doch mehr für andere Sachen brauche. gell? So im Womit Leben. kann ich zu Diensten sein? Was uns nicht mehr loslässt. Die Dinge, die uns fest im Griff haben, sind oft voller Gewalt. Aber unser aus ihnen gewordenes Verständnis ist kein Grund, sie einfach gewähren zu lassen. Bewahrt einen ruhigen Geist. Wenn ihr unsere Gepflogenheiten erlernen möchtet, sollten wir so verfahren, als ob ihr selbst eine Aspirantin wärt. Der nächste Schritt ist die Reise durch den Prüfstein des Aspiranten. Das ist ein Ort der Reflexion, Übung und Läuterung. Oh Gott, Läuterung hey. Weihwasser, oder? Dort bereiten Aspiranten sich auf die vor ihnen liegende lange Reise vor, was euch angeht. Ich hoffe, ihr werdet herausfinden, wie ihr uns in diesen Krisenzeiten beistehen könnt. Eure Ankunft hat sich wahrscheinlich schon herumgesprochen, wir werden sie nicht warten lassen. Nehmt mein Ross, geht und dient, reitet auf Theonara zum Prüfstein des Aspiranten. Geht Theo schon Nara vor, und Pelagos und, und ich kommen und zu Fuß nach. Okay. Ach, müssen Martin. wir laufen? Meine Prüfung hat mich erschöpft. Seht es als Teil der Ausbildung, mein Freund. So, jetzt zeige ich euch mal meine menschliche Gestalt. Das wollte ich schon die ganze Zeit tun. So, das ist meine menschliche Gestalt. aber ich muss ihr mal den, den Helm auf, <lacht> absetzen. Den Helm ja, auf, ab. Müsste ich mal zum Transmorpher. Das ist sie, meine Rachel. Wunderschöne Haare hat sie. Die Farbe gefällt mir so. Und seht ihr das? Die hat violette Augen, glaube ich, gell? oder braun? Violett. Ganz leicht angehaucht. Schäge? Das war sie als Mensch. Aber jetzt? Jetzt ist sie ein Morg. Ihre wahre Gestalt. Kann man auch wieder einen Helm aufsetzen. Wobei es ja schon süß aussieht ohne Helm, gell? das sollte ich echter mal machen, aber vielleicht kriegt man jetzt dann mal eine schöne Rü Rüstung. Und ja. Wie gesagt, ich mache hier weiter und gucke weiter einfach ein bisschen. Und es tut mir leid, dass ich da nicht so kann in WoW, wie ich gern möchte. Aber <lacht> deswegen habe ich mir entschieden, das aufzunehmen. Ich möchte die Geschichte zeigen. Wie man in WoW träumen kann, wie man vielleicht so als Klassik-Fan und wirklich auch als Klassik-Spiele das damals so erlebt hat und das jetzt und das heutige WoW versucht Schmuck, ja, zu integrieren, wobei vieles wirklich... Ich hab hier es irgendwie nicht und wenn man denkt, was habt ihr da gemacht? weil Manchmal sollte man einfach die Geschichten miteinander die verbinden. Die Gerüchte als sind also wahr. Kommt, lasst euch anschauen. Wieder eine neue zu erfinden. Das wäre mal ganz schön. Sonst verliert man leicht den Überblick, weil es ist Wahnsinn, wie viele Geschichten es gibt in W.O.W. Sind meine Hände gefragt? Der Prüfstein des Aspiranten. Die Schmiedin mustert euch einen Moment lang und nickt dann. Willkommen. Ihr seid nicht, was wir erwartet haben, aber wir sind dennoch froh, euch bei uns zu haben. Westbären. So, und Wenn es ist ihr halt bereit seid, Tretet an die Flamme und folgt den Anweisungen des Beobachters. Das dürfte spannend hm. werden. Jetzt müssen sie wieder labern, oder? Wie kann ich euch behilflich sein? Nein, ich muss die ewige Flamme berühren. Anklicken, Zwiesprache halten. Ja, sehr schön. Ja, Und nun? Mir was? da ah ja. ja. Ich brauche ein Ziel. Ja.